Dann rufe ich auf den Punkt 54, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Der Wunsch der Fraktion Die Linke soll die Petition 1931-19, Hebammenversorgung in Hessen, getrennt abgestimmt werden. Die stimmen wir jetzt erst ab. Wer ist dafür? Das ist CDU, SPD, Grüne, FDP. Wer ist dagegen? Die Linke, damit so beschlossen. Und stimmt zu? Dagegen? Der Abg. Öztürk ist auch dagegen. Dann kommen wir insgesamt zu den Beschlussempfehlungen über die Petitionen. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Keine. Dann ist das so einstimmig beschlossen. So, jetzt haben wir zu beschließen Beschlussempfehlungen ohne Aussprache. Top 44. Schlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Drucks. 19,338 zu 19,3278. Auf die Berichterstattung wird jeweils verzichtet. Wer stimmt so? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, LINKE. Wer enthält sich? FDP. Damit so beschlossen. 45. Die Frau Kollegin Öztürk stimmt auch dagegen. Jawohl. Dann haben wir 45 Plus und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, 19, 35, 19 26, Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90, Grüne, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Und wer enthält sich? Die Sozialdemokraten. Dann ist das so beschlossen. 46 Plus und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, 19, 35, 19 31, Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 /DIE Grünen. Wer ist dagegen? SPD, Linke und die Frau Kollegin Öztürk. Und Enthaltung? Die FDP. Wir haben so beschlossen. 49 Plus und Bericht, Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr, und Entwicklung, 19, 33, 54, 19 20, 26. Wer stimmt zu? Die FDP, CDU, SPD, Grüne, FDP. FDP. Wer ist dagegen? Dann ist gegen die Stimmen der Linken und der Frau Kollegin Öztürk beschlossen. Dann haben wir 50. Schlussendlich im Bericht Ausschuss für Wissenschaft, Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landes. Ja, Geschäftsordnung. Was kommt, Kollege? in der Rudolph? Was harmlos ist, Herr Präsident? Wir bitten nur die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. 1 und 2 getrennt zum Punkt 50. Wer stimmt 1 zu? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? DIE LINKE. Damit ist eins beschlossen. Wer stimmt zwei so. zu? Ah, CDU, langsam noch einmal. Wer stimmt zu? So? CDU, SPD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, DIE LINKE wer? und die Frau Kollegin Öztürk. Und wer ist dagegen? Die FDP. Damit mit dieser Mehrheit beschlossen. Dann 51. Schlussempfehlung Bericht des für Wirtschaft, Energie und so weiter und so fort, zu Drucks. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Frau Abg. Wer enthält sich? Bei Enthaltung ist Rest des Hauses beschlossen. Drucksache 19-52, Ausschuss 19 zu Drucksache Wer stimmt zu? CDU, FDP, GRÜNE. Wer ist dagegen? SPD, LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Damit so beschlossen. 53. Schlussempfehlung, Bericht, Kulturpolitik. <lacht> Geschäftsordnung, Kollege Rock. No, no, no. Also zwei Ziffern getrennt abstimmen. Ziffer ja. 1. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Keine Enthaltung. 1 mit einstimmig bei Enthaltung von SPD, Linke und Frau Öztürk. Dann Ziffer 2. CDU minus 90 die Grünen dagegen, keine Enthaltung, Rest des Hauses. Dann kommen wir zu 53. und Bericht Kulturpolitischen Ausschusses 65/193310. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die SPD. Damit so beschlossen. 60. Schlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19.318 zu 1932, 80. Wer ist dafür? Die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. Damit so beschlossen. und 61. <lacht> Schlussempfehlung des Haushaltsausschusses, Haushaltsausschuss 19,332 zu 19,3306. Wer ist dafür? – CDU, SPD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? – Keiner. Wer enthält sich? – Der Rest des Hauses. Damit hätten wir das auch erledigt. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Innenausschuss nun im Sitzungsraum 501 A zusammenkommt. Ich möchte Sie auf den parlamentarischen Abend des BUND Hessen hinweisen, der nun im Anschluss an die Plenarsitzung des Restaurants des Hessischen Landtags stattfindet. Das war es für heute. Ich darf mich bedanken. Alles Gute, einen schönen Abend, Glück auf, die Sitzung ist geschlossen.